Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und ja, heute mal nicht hier auf dem Stuhl, sondern direkt von der Brille aus, denn äh, ja, ich habe ein kleines Gerstenkorn, das will ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen, sieht jetzt nicht so wirklich toll aus und appetitlich aus, von daher ja, machen wir es so und keine, äh, ja, auf Nahaufnahme, sage ich mal. <lacht> ja, wir zocken heute in das Unchained, in der Release-Version und ja, was kann man hier schon machen? Also Paradise Lost müssen wir uns freischalten, dafür müssen wir 20% erreichen vom Spielverlauf und wir müssen Purgatory äh, entkommen und dann wird das hier freigeschaltet. So, schauen wir mal ganz kurz. So, in der äh, Preview-Version hatten wir ja hier schon Bogen und äh, Armbrust. Jetzt haben wir nur diesen Bogen hier und die anderen Bogen, Bögen müssen wir uns erst freischalten. Und äh, ja, hier haben wir jetzt, wir mal kurz schauen... Hier ist die Version der Abyss. Abyss ja. können wir noch nicht freischalten. Das habe ich euch aber in der Preview-Version gezeigt. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier in die normale Welt, die wir auch von der PC-Version kennen. Und ja, hier geht es auch los. So, da war doch schon mal besser. Wenn ich die jetzt auch noch getroffen hätte direkt. Dann machen wir hier mal einen Pfeilhagel da hinten hin. <lacht> Na komm. wieder sauknapp. Ja, komm mal, da kriegt man da auch schon mal für einen netten Kopfschuss. Neue Pfeile geschenkt. Okay. Boah, da war wieder. Mann! Knapp. Der war knapp schade. Guck mal, was da noch so abgeht. Brauchen wir jetzt noch nicht mal? Ah, das mal weggeknallt. Ey. Ihr Kundenträger, ich mache euch alle fertig. <lacht> yeah, yes. yes, yes, yes. So. Ihr zwei wollt auch noch. Kein Problem. Festival Leute haben wir immer, immer Zeit und Platz und Pfeile. So. Also ich bin äh, froh, wenn wir hier Free Locomotion es gibt, weil es echt nervig. Aber gut, gab es in der ersten Version ja auch nicht. Kam dann auch erst später rein. Habe ich mir damals auch vom Entwickler gewünscht, per E-Mail, dass also wir die locomotion einbauen. Und äh, dann wurde mir mitgeteilt, dass das sich sehr viele Leute natürlich gewünscht haben und äh, die wollen natürlich schauen, dass sie den Wunsch auch erfüllen. Ja, und hat dann ja auch super geklappt. So, den kaufen wir uns. Schade, der, der war eigentlich gut. Okay, ja, ja, können wir gar nicht gebrauchen. Mist. So, jetzt probieren wir die Winterpfeile mal aus, oder? Auch wenn der Gegner dafür nicht so gut passt. Komm! So, jetzt Hungers. Der Teil hier. Das ist doch mal gut. Da so, könnte man wenigstens die Eisfeile mal vernünftig ausprobieren. So, wo ist er? Oh je, oh je, oh je. <lacht> oh, der war knapp. Komm, wir probieren mal da hinten hinzukommen, dann können wir die vielleicht anders, wir den anders auflauern hier. Das schön mit Free Locomotion, das konnte man immer wieder schön hinter der Mauer sich verstecken oder hinter der Wand. Kommt irgendwie mal, ne? Okay. Na komm. Das ist ganz klar, wo ich hier bin überhaupt. Okay, weiter geht's. Lassen wir sie mal kommen. der trifft. ecke ging auch einiges, ne? Ach, Wie knapp der immer! Da vorbei ist, so. Den muss ich jetzt auch noch greifen. So, da haben wir wieder volles Leben, ist das schon mal genial. Gerechnet, der neben der Tür einer steht. Hier steht auch keiner, okay. Und dann können wir weiterziehen. So, was haben wir? Wir haben das, das, das. Ne, wir brauchen nichts. Wir brauchen erstmal nichts. Wir sind glücklich. We are happy. sauer Der kann gut einstecken, der Kamerad hier. Dich wieder raus und hier weiter komm, komm, komm. <lacht> das ist so geil. So. Könnt ihr könnt ja von mir aus heulen. Bringt euch alles nichts. Warum muss ich lang? Ich habe gerade nur Gegner gesehen die ganze Zeit. Da. Sieht gut aus, oder? Ich hoffe, ich bin nicht am Anfang wieder gelandet. <lacht> nee, wir sind nicht am Anfang. Jetzt wir jetzt erstmal alle aus hier. Ja, gelacht, wenn wir die nicht alle schaffen. Also, es sieht erstmal clean aus, aber man hört hier überall irgendwas, ne? Aber ja. Auch noch eine Lampe, die wir gebrauchen können. Dann haben wir wieder volle Energie und können in den Kerker. Mal kurz schauen, wo ich überhaupt bin. So. Jetzt geht es runter. Da war ich nie gut drin. In dem Teil, was jetzt kommt, aber schauen wir mal, vielleicht komme ich ja jetzt ein bisschen weiter. angedacht, dass da noch irgendwas gewesen wäre. 25, 25. Wir können es leider nicht gebrauchen. So, jetzt aber. Let's go. Abonibable. Oder wie das auch mal. Need a break. Nein. So. Da unten ist der, fiese Knilch, den werden wir jetzt leider. Ich auf keinen Fall. normal, echt nicht. Ach. Da bin ich zu so schlecht für Leute. Echt. Schade, schade, schade. Aber ich habe wieder was... Unlocked. Also ich muss hier echt noch ziemlich, ziemlich viel üben. Ha ja, die Punkte, ich, ich komme damit klar. So viel habe ich gekillt. Das ist nicht schlecht. <lacht> so, wie viel haben wir denn erledigt? 12% nur. Puh, okay. Okay, okay, aber ich habe schon was freigeschaltet. Schaut mal. Und damit zocken wir jetzt auch mal. Und damit zocken wir jetzt auch mal. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wie man damit am besten... Das ist ungewohnt, ne? <lacht> ja, okay. So. Es gab noch kein Gameplay. Fortbewegung ist mit dem nicht so schön, finde ich. Na komm! Es <lacht> ist ein bisschen blöd immer den A-Button zu drücken und dann diesen Teleportfall zu machen. Aber gut. mal kein Bug war. Ist ja super, jetzt komme ich jetzt komme ich hier nirgendwo mehr hin. Also mein Ambush Spiel muss noch besser werden. Also das ist der Bogen mir ja tausendmal lieber. Natürlich, was das angeht, ne? Schnelligkeit, da punktet das Ding natürlich, ne? Wenn man ganz schnell hier zack zack zack zack zack. doch <lacht> Na komm Ich sag, er wird nicht meine Lieblingswaffe Vielleicht doch, ich weiß es nicht. <lacht> Wollte ich jetzt geheilt? Habe ich die Lampe eingenommen? Ja. Oder eingezogen. Ja, wir gehen einfach weiter. kommen die Fußsoldaten hier. Wenn die so langsam kommen, kann man auch schon mal ein bisschen versuchen zu zählen. Okay. Ähm so ich glaube, für den Endgegner werden Feuerpfeile besser gewesen. So, schau mal, ob wir uns Feuerpferde leisten können. Na sicher. Okay. Der Sportfall funktioniert auch. <lacht> Scheiße. Ah komm, in den Kopf, in den Kopf. Okay, das war's. <lacht> also, die Armbrust äh, ist nicht meins, wirklich nicht. So, jetzt werden wir noch nochmal gucken. 13% haben wir geschafft. 13. sind wir. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was freigeschaltet. Und ich würde sagen, äh, wenn ihr wirklich äh, das Neue sehen wollt, The Abyss, dann. Äh, ja, schaut einfach in das andere ähm, Video rein, das werde ich definitiv unten in die Beschreibung verlinken, oben in die Infobox packen und ja, schaut euch definitiv mal auch dieses Level an, also 40% jetzt hier zu freizuschalten frei würde jetzt echt lange dauern, aber ich finde cool, dass jetzt hier wirklich äh, beide Level verfügbar sind, ich habe erst gedacht, dass wirklich nur The Abyss da äh, ja vorhanden wäre und äh, die, die alte Map nicht aber wie wir sehen die alte Map gibt es immer noch das freut mich extremst und äh, ja ich bin gespannt was das hier sein wird Paradise Lost und äh, das werde ich definitiv freischalten und wenn ich es freigeschaltet habe wird es noch mal ein Video geben und äh, auch wenn ich sehr bis noch mal freigeschaltet habe werde ich da noch mal versuchen durchzugehen und äh, werde auch noch mal ein Video dazu machen ja, Leute, ich hoffe, ich hoffe euch hat es hier gefallen und äh, wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice, wenn, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und äh, ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.